So, also hier sehr, sehr spannende Studie. 30 Pflanzenextrakte wurden getestet auf ihr antioxidatives Potenzial. Auf diese Studie bin ich einfach nur per Zufall gekommen, weil ich eigentlich einen ganz anderen Stoff gesucht habe. Da ist mir was ins Auge gestoßen, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich vor kurzem mal Folie of Eating euch gezeigt habe, hier sind die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, ja, die Namen gebe ich gleich durch, dass ich unter anderem auch Baumblätter und so weiter esse. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie stark doch unsere Natur, die, was uns hier vor der Haustür wächst, doch einfach ist. Ja? Und zwar hier haben wir wirklich ein paar Kracher dabei ja unter den 30. Ähm, zum Beispiel ähm, hier, äh, Kanaga, das ist zum Beispiel Yang Yang, kennen wir zum Beispiel. Das ist aus. Ähm, Dotera hat das ebenfalls als Öl angeboten. Oder hier haben wir Papaya. Ähm, Silika ist zum Beispiel äh, Karob, kennen wir das, ne? als Johannesbrot. Ähm, Kernmehl, kennt das vielleicht einiger, ja. Hier haben wir Zimt zum Beispiel, ja. Dann haben wir hier Zistros, das ist äh, Zistrose, dann haben wir Kaffee, Daucus carota ist Karotten, Eukalyptus kennt jeder. Oder hier haben ja. wir sehr, sehr spannend, ähm, Nelke auch, ja. Oder äh, Marte haben wir hier zum Beispiel auch, kennt jeder den, den Tee, Marte. Marte-Tee ist total der Hype, ne, gerade so bei, bei wie sagt man, jüngeren Leuten halt so, ne? Das ist ein super Food-Getränk, sag ich mal, ne? Das ist zum Beispiel Wacholder, ja, Wacholder wächst auch bei uns. Oder hier haben wir Lorbeer, ja, Nobilis, ähm, auch sehr spannend. Ähm, Pinus, äh, das sind immer die, die Käfer, das ist, glaube ich, die Seekiefer, müsste das hier sein. Hier, äh, Nigrum, zum Beispiel, Rebis Nigrum, ist die schwarze Johannisbeere. Hier haben wir Rosen, auch sehr spannend, äh, das müsste, Boxhornklee Klee das hier sein. Dann haben wir Vanille und unten haben wir auch Ingwer zum Beispiel, ja. Ähm, ja. Oder hier Material, das ist zum Beispiel Kamille, also sehr, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe sehen wir hier. Ja? So. Und jetzt sehen wir Superoxidismutase, ja, die Inhibition. Genau, nein, eigentlich müsste das D hier weg, das ist ein Studienfehler. Ja? Jedenfalls geht es um die Superoxidradikal- Kapazität, diese zu puffern, ja, also Sauerstoffradikale, so gesehen. Jetzt schauen wir uns die Zahlen hier einfach mal an, bei den ganzen sekundären Pflanzenstoffen, auch der Ingwer hier zum Beispiel, ja, sehen wir unten mit drei, und jetzt sticht doch irgendetwas hier ins Auge, ja, dass die, dass die Nadelbäume sehr weit vorne sind, auf jeden Fall, dann Marte sehr weit vorne ist, Jasmin und Eukalyptus sehr weit vorne ist, ja, die Karotte, Ebenfalls nicht sehr weit vorne, das ist nämlich hier der Kaffee sehr, sehr weit vorne, ja. Aber hier sehen wir zum Beispiel mit 81,2. Was ist das? Ja, Quercus rubus, ja, und das ist die Stieleiche, ja. Wahnsinn, was für einen Wert sie hat, ja, Radikalpufferung. Schauen wir uns das Ganze nochmal an hier. Fabric Reduction, Absorption Capacity. Das ist inwieweit ein ähm, Stoff befähigt ist, ein Radikal äh, zu puffern, in dem Fall ein Elektron zu spenden, ja. Das kann man messen, indem es, wie weit es äh, Eisen 3 plus auf Eisen 2 plus reduziert. Weil äh, Radikale sind immer Sauerstoffmangel, äh, Elektronmangelverbindungen. Das heißt, wenn ein Stoff sehr befähigt ist, Elektronen zu spenden, sättigt es sehr gut Radikale eben ab. Ne? Weil Radikale Elektronmangelverbindungen sind. Und jetzt schauen wir mal uns die Werte an, 0,08, ja, 4, 7, hier 7 ist schon sehr, sehr gut, ja. Für äh, Nelke zum Beispiel, ja. Und jetzt sehen wir 15,92 und was ist das wieder? Die Stieleiche, also Wahnsinn, was diese hält. ja In dem Fall ist es aber hier das Holz, ja, das Extrakt aus dem Holz, aus der Rinde ja, zum Beispiel. Und allgemein der sekundäre Pflanzenanteil, ja Polyphenole sind damit gemessen, ja, Phenolanteil. Da sehen wir zum Beispiel auch sehr, sehr hoch, ja, im Zimt natürlich, wissen wir, einer der höchsten Orakwerte überhaupt, ja, oder Nelke auch sehr teuer, sehr hoch und die ganzen äh, Pinus natürlich, ja, die ganzen Nadelgewächse sehr, sehr, sehr stark, natürlich die Rinden, ja, aber hier sehen wir wieder, weiß, die Nase vorne, wieder unsere Stieleiche, ja, wirklich Wahnsinn, das wollte ich euch nicht vorenthalten, ja, dass es Fuß direkt vor der Tür gibt, ja, so, und das können wir natürlich noch weitermachen, verschiedene andere Radikalpufferungen, ja, zum Beispiel 2,2-Diphylhydrazyl wohl hier gemessen, ja, also und allgemein der ORAG-Wert. Und im Grunde genommen sehen wir immer, dass die, die, die Stieleiche immer sehr weit vorne sind. Hier sehen wir ein bisschen die Niedel Nadelbäume ein bisschen weiter nach vorne, ne? Aber ansonsten schon an zweiter Stelle direkt wieder die Stieleiche, ja, und auch hier ABTS wieder die Nase vorne, ja, bei dem Radikal-ABTS, ja, Pufferung. Wieder die Nase vorne. Ja? Also wir sehen, wirklich faszinierend, ja, was das kann. Ne? Wenn wir weitere ähm, Vergleiche noch mal ansehen. Hier wurde es noch mal gegen Kastanie gesetzt. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel die Ascorbinsäure. Ja? Ähm, hier sehen wir die Werte, inwieweit es radikale puffert, Sauerstoffradikale. Und da sehen wir, das kann die Stieleiche deutlich besser, sogar noch als das Vitamin C in dem Fall hier. Ja? Und auch hier besser, ja? H2O2, Wasserstoffperoxid ja, oder auch Superoxid. Und, nee, warte mal, das ist nee, das, das Superoxid-Anion, das ist einfach normal Sauerstoff, radikaler Sauerstoff. Ähm, ja, sehen wir sogar besser als Vitamin C, ja. Und auch Turolox ist ein äh, Vitamin-E-Derivat, ja. Da ist es dann etwas unterlegen, ja. Aber, ähm, und hier auch der nitrosative Stress, ja. Sehen wir ebenfalls im Vergleich zu Ascorbinsäure, das besser abschneidende Eichenextrakt, ja. Aber man muss natürlich sagen, so viel kann man Natura nicht zu sich führen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Hier sind ganz hochkonzentrierte Extrakte, ja. Von daher an ist das ja sehr, sehr schwierig, zu sich zu führen. Ähm, ja, hier auch nochmal den Orak-Wert, ja. Dann ist, obwohl der ORAG-Wert von Vitamin C und Vitamin E höher ist, ja, heißt es nicht, dass es auch gleichzeitig auch in allen Eigenschaften überlegen ist, ja. So, und des Weiteren gibt es Pilotstudien, relativ kleine, die zeigen, dass es hier safe for humans war in dem Fall, ja, bei diesen Konzentrationen. Und ähm, das ist ebenfalls auch, dass aus dem, aus dem Holz eben auch Wasser, äh, ja, wasserlösliche Substanzen auch rausgelöst werden können. Man kann sich einfach eine Tinktur daraus machen, zum Beispiel vielleicht Alkohol Alkoholeidling und so weiter, die Rinden. Und dann kann man die sekundäre Pflanze daraus halt einfach sehr lösen und dann zu sich führen. Ja? Hier fand ich nochmal sehr, sehr interessant. Hier wurden die 17 Komponenten aus dem Stoff, äh, aus dem Eichen, dementsprechend extrahiert, die sekundären Pflanzenstoffe. Und hier gibt es bestimmt Bekrebszellinien, das ist der Prostatakrebs, das ist PC3. Und MCF7 das ist der Brustkrebszellinien, die müsst ihr erkennen. Cancer Foundation, das sind krebszellen linien -richtige. Und hier sehen wir zum Beispiel auch unten die Cisplatin, ja, das ist eine Chemotherapie. Und hier sehen wir natürlich, je mehr davon dann dementsprechend noch übrig ist von den Krebszellen, desto äh, schlechter hat es gewirkt und je weniger davon übrig ist, desto besser ist, desto stärker hat es gewirkt. Zur Kontrollgruppe gibt es immer noch normale weiße Blutkörperchen, Lymphozyten von unserem normalen, ne? ja. Körper halt, ja. Und hier sehen wir zum Beispiel mit 26, hier gibt es einige Stoffe zum Beispiel, die dem die schon sehr, sehr nahe kommen, ja. Verschiedene Extrakte, zum Beispiel mit 34 hier schon die, die Nummer 7 sehr, sehr stark. Was mich stört in der Studie, warum nicht alle, weil die Pflanze ist doch ein Ganzes, warum hat man nicht alle 17 Komponenten zusammengenommen und dann die, auf die Krebszelllinien damit, äh, damit einfach behandelt. Ja, dann wäre wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis. Aber es sind jetzt nur einzelne Komponenten genommen worden. Ja, naja, aber wir sehen, auf jeden Fall dass es ebenfalls gegen Krebs halt eben wirkt. Ja, oder zum Beispiel hier bei Cisplatin haben wir einen Wert von 16,7. Hier gibt es welche mit 19,7. Das heißt fast genauso stark gegen den Krebs wirkend, ja, wie äh, die, die Chemotherapie. Ja, und wir sehen hier äh, die, die, die Konzentration von den eigenen Zellen noch bei über 200 dementsprechend. Ja, in dem Fall hier bei 40,2. In dem Fall bei 19,7, bei der Chemotherapie aber nur bei 6,8, äh, das heißt deutlich weniger Nebenwirkungen hier auch, ja. Warum wird mit diesen Komponenten nicht weiter geforscht, ja. Aber was man auch sieht in der Studie, finde ich mal ganz, ganz wichtig, dass diese irgendwann auch einen Einfluss haben, auf die eigenen Zellen, ja. Nichts, ist immer die Dosis macht das Gift, ja, es kann genauso gut sein und genauso auch irgendwann wird es wieder schlechter, ja. Das ist immer ganz, ganz wichtig, nur zu verstehen, ja. Und es ist nicht nur gesagt, dass, ähm, hier waren ja immer die, die Rinden, ne? aber hier wurden auch ebenfalls die Blätter getestet, ja. Und äh, die Äste und dann dementsprechend auch die Eicheln selbst, ja. Und wir sehen zum Beispiel, dass ähm, wieder Ferric Reduction, wie, wie weit ein Elektron gespendet werden kann an, an ein Radikal. Hier die die Blätter, sogar das Extrakt, am, die Nase am, am weitesten vorne hatten so ja, 370, 141 zu 837, ja. Es, es muss nicht immer nur die Rinde sein, das wollte ich euch auch noch mit dieser Studie halt eben zeigen, ja. Ähm, ebenfalls wurden an Menschen das getestet und das ähm, Energielevel und äh, hat sich erheblich gesteigert, ja. Und es war anscheinend ohne Seiteneffekte, also das heißt ohne Nebenwirkungen, ja. Fand ich ebenfalls sehr, sehr spannend. Ja, also das war es von mir nochmal. Ganz kurzes Video einfach nur für euch zu wissen, hey, Superfoods wachsen auch da draußen, vor der Tür und äh, wenn wir ein bisschen wissen, was leider verloren gegangen ist, leider auch durch weil damals, wie gesagt, Hexen verbrannt worden sind, alles möglichst, Heilwissen ist leider äh, verloren gegangen und äh, das wollte ich einfach mit diesem Video noch mal ein bisschen wachrütteln. Geht in die Natur und äh, partizipiert an der Natur, was ihr euch für zur Verfügung stellt, ja. Ich bedanke mich wieder für zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn nach oben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert wenn ein neues Video kommt. Ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr auf meiner Homepage vorbeischaut vitasomal.de. Meine eigenen Liposomalen Supplements mit vier bis fünffach höherer Bioverfügbarkeit. Wir haben jetzt auch ganz exklusive Tees aus einer Wildsammlung Organic. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder und äh, bis gleich. Ciao.